Hallo, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie in Moodle eine Aktivität vom Typ gegenseitige Beurteilung erstellen und nutzen können. Um eine Aktivität zu erstellen, wechseln Sie im gewünschten Kurs in den Bearbeitungsmodus, indem Sie oben rechts auf Bearbeiten einschalten klicken. Am Ende des gewünschten Themenblocks klicken Sie auf Aktivität oder Material anlegen. Es öffnet sich eine Übersicht mit allen verfügbaren Aktivitäten, Wählen Sie aus der Liste Gegenseitige Beurteilung aus. Tragen Sie zunächst einen Namen für die gegenseitige Beurteilung ein. Optional können Sie eine kurze Beschreibung hinzufügen. Wenn Sie die Checkbox Beschreibung im Kurs zeigen auswählen, wird die Beschreibung auch in der Kursansicht sichtbar. Wählen Sie unter Punkteeinstellungen eine gewünschte Punktestrategie aus und gewichten Sie die Punkte für die Einreichung und die Beurteilung gegeneinander. Mit einem Klick auf das blaue Fragezeichen neben den Punktestrategien wird Ihnen für jede Strategie eine Beschreibung angezeigt. Bei den Einstellungen für die Einreichungen können Sie eine Anleitung für die Einreichung hinterlegen. Diese wird den Kursteilnehmenden während der Einreichungsphase angezeigt. Darin können insbesondere Infos zur Aufgabenstellung enthalten sein. Darunter legen Sie den Einreichungstyp fest und wählen aus ob eine Einreichung von einem Typ zwingend erforderlich ist. Haben Sie Dateianhang gewählt, können Sie zusätzlich eine Maximalanzahl hochladbarer Dateien, bestimmte Dateitypen und eine maximale Dateigröße angeben. Die Funktion Verspätete Einreichung ermöglicht es, dass Teilnehmende Einreichungen auch nach dem Abgabezeitpunkt oder während der Bewertungsphase abgeben können. Bei den Beurteilungseinstellungen können Sie einen Hinweis zur Beurteilung hinterlegen. Stellen Sie hier ein, ob die Teilnehmenden sich selbst beurteilen können. Unter Feedback stellen Sie ein, ob bei der Bewertung ein Gesamtfeedback gegeben werden kann bzw. muss. Für das Gesamtfeedback legen Sie die Anzahl der Dateianhänge fest. Hinterlegen Sie gegebenenfalls am Ende einen Abschlusstext. Dieser wird den Teilnehmenden beim Abschluss der Aktivität angezeigt. Unter Beispieleinreichungen aktivieren Sie nach Wunsch Beispieleinreichungen. Die Teilnehmenden sehen so bereits ein Beispiel und können die Beispieleinreichungen zur Übung bewerten. Beispieleinreichungen und Referenzbeurteilungen laden Sie dann später hoch. Aktivieren Sie die Option, können Sie den Modus festlegen. Die Beispieleinreichung kann entweder freiwillig oder obligatorisch vor oder beziehungsweise nach der eigenen Einreichung bewertet werden. Unter Verfügbarkeit legen Sie bei Bedarf Zeiträume für Einreichungen und Beurteilungen fest. Weiterhin finden Sie hier weitere Einstellungen zu den Voraussetzungen und Kompetenzen. Klicken Sie jetzt auf Speichern und Anzeigen. Sie befinden sich jetzt in der Vorbereitungsphase. Bearbeiten oder verfassen Sie hier die Beschreibung für die Aktivität oder die Anleitung für die Einreichung. Die Beschreibung wird in dieser Phase unter der Tabelle angezeigt. Bearbeiten Sie nun den Beurteilungsbogen. Legen Sie die Kriterien fest, welche zur Bewertung der eingereichten Arbeiten verwendet werden sollen. Für jedes Kriterium legen Sie eine Beschreibung an und wählen die Bewertungsform aus. Zum Schluss gewichten Sie die Kriterien. Falls die vorhandenen Felder für Kriterien nicht ausreichen, fügen Sie am Ende der Seite weitere Kriterien hinzu. Gehen Sie anschließend mit Speichern und Schließen zurück zur Aktivität. Wenn Sie mit der Vorbereitungsphase fertig sind und Kriterien bzw. Beispieleinreichungen hinzugefügt haben, wechseln Sie zur Einreichungsphase. Klicken Sie dafür auf Zur nächsten Phase wechseln und im anschließenden Fenster auf Weiter. Sie befinden sich jetzt in der Einreichungsphase. Die Teilnehmenden reichen in dieser Phase Ihre Arbeiten ein. Legen Sie nun Hinweise zur Durchführung der Beurteilung fest. Falls Sie bereits Hinweise hinterlegt haben, bearbeiten Sie diese gegebenenfalls noch einmal. Unter der Tabelle sehen Sie die Anleitung für die Einreichung und eine Übersicht über die Einreichungen der Teilnehmenden. Im Hintergrund haben die Teilnehmenden nun ihre Einreichungen eingereicht. Jetzt ordnen Sie die Einreichungen den Teilnehmenden zur Bewertung zu. Wählen Sie dafür Einreichungen zuordnen. Bei der manuellen Zuordnung weisen Sie den Teilnehmenden direkt Einreichungen zur Beurteilung bzw. Beurteilende zu. Fügen Sie bei einem Teilnehmer bzw. einer Teilnehmerin eine zu beurteilende Einreichung zu, wird dies automatisch bei der entsprechenden Einreichung angezeigt. Bei der zufälligen Zuordnung wählen Sie zunächst aus, wie viele Beurteilungsaufträge pro Einreichung oder pro Beurteiler bzw. Beurteilerin erteilt werden sollen. Falls Sie bereits eine Zuordnung vorgenommen haben, können Sie die aktuelle Zuordnung zurücksetzen. Aktivieren Sie auf Wunsch die Selbstbeurteilung und erlauben Sie Teilnehmenden ohne eigene Einreichung die Beurteilung anderer Einreichungen. Mit der zeitgesteuerten Aufteilung wird die Zuordnung nach Ende der Abgabephase automatisch durchgeführt. Unter Einstellungen zuordnen werden dafür die gleichen Einstellungen wie für die zufällige Zuordnung vorgenommen. Unter momentaner Status wird angezeigt, ob bereits eine zeitgesteuerte Aufteilung geplant ist. Dabei ist zu beachten, dass für die zeitgesteuerte Aufteilung in den Einstellungen ein Zeitfenster für die Einrichtungsphase festgelegt werden muss. Wenn die Einreichungsphase enden soll, wählen Sie »Zur nächsten Phase wechseln«. Bestätigen Sie auf der nächsten Seite mit einem Klick auf »Weiter«. Sie befinden sich nun in der Beurteilungsphase. In dieser Phase beurteilen die Teilnehmenden die Ihnen zugeordneten Einreichungen. Unter der Tabelle sehen Sie die Einreichungen. In der Tabelle sehen Sie jetzt bei allen Teilnehmenden die erhaltenen und vergebenen Bewertungen. Ist die Beurteilungsphase abgeschlossen, wechseln Sie zur nächsten Phase. In der Bewertungsphase legen Sie nun die Bewertungen für die Einreichungen und Beurteilungen fest. Sie wählen eine Bewertungsmethode aus und bestimmen, wie der rechnerische Abgleich von Beurteilungen erfolgen soll. Mit einem Klick auf Bewertungen neu berechnen, werden die Bewertungen für Einreichungen und Beurteilungen dann berechnet. Sie können nun einzelne Einreichungen genauer ansehen und Ihre Bewertung gegebenenfalls manuell überschreiben. Wählen Sie dafür die Einreichung aus. Aktivieren Sie hier auf Wunsch die Veröffentlichung der Einreichung nach Abschluss der gesamten Aktivität. Überschreiben Sie gegebenenfalls die berechnete Bewertung oder geben Sie eine Rückmeldung an den Autor oder die Autorin. Mit Speichern und Schließen übernehmen Sie Ihre Änderungen. Ebenso können Sie einzelne Bewertungen genau ansehen und gegebenenfalls manuell überschreiben. Wählen Sie dafür die Bewertung aus. Sie können die Bewertung jetzt gewichten, die Bewertung für die Beurteilung überschreiben oder eine Rückmeldung an die beurteilende Person geben. Mit Speichern und Schließen speichern Sie die geänderte Beurteilung. Sind Sie mit allen Bewertungen für Einreichungen und Beurteilungen zufrieden, schließen Sie die Aktivität ab. Wählen Sie dafür in der Tabelle Zur nächsten Phase wechseln und bestätigen Sie anschließend. Die Aktivität ist jetzt abgeschlossen, den Teilnehmenden werden ihre Punkte für die Einreichung und Beurteilung angezeigt.